Hallo und herzlich Willkommen zu unserem sechsten Community Talk von JugendTakt. Ich bin Mechthild und habe heute die schöne Aufgabe, mit Johannes etwas zu plaudern, und zwar zum Thema Beethoven Recomposed, ein audiovisuelles Konzert für Menschen mit oder ohne Einschränkung. Das Ganze ist nämlich mit V4 programmiert und super spannend. Ja, hallo Johannes, schön, dass du heute bei uns bist an diesem sehr heißen Tag. Wie ja. geht's dir? Mir geht's gut, seitdem ich vor fünf Minuten hier nochmal einen Ventilator aufgestellt habe. Neben mir. <lacht> ja, wunderbar. Vielleicht sehen wir zwischendurch noch dein wallendes Haar im Wind, vom Winde verweht. Jetzt ich glaube, dass wir draußen auch ein paar Interessierte gefunden haben, die sich an den technischen Geräten aller Arten hier versammeln, um dir zuzuhören, was du eigentlich zu erzählen hast. Ähm, ja, Johannes, du kommst von... Schnelle, bunte Bilder und äh, mich würde interessieren, was ihr da eigentlich macht und vielleicht kannst du dann später natürlich noch zu dem Projekt Beethoven kompost was sagen. Ja, schnelle, bunte Bilder. Ähm, für den Fall ähm, ist es immer ganz dankbar, ähm, ein kurzes Video zu zeigen, ähm, was wir so machen, weil es gar nicht so einfach ist, immer zu erklären, ähm, womit wir den ganzen Tag unsere Zeit verbringen. Also wir sind ein Studio, versuchen es immer zusammenzufassen, ein Studio für Animation und Interaktion hier in Berlin. Und wir arbeiten an verschiedensten Installationen, Performances ähm, für Museen, ähm, für kulturelle Einrichtungen, äh, für die Wissenschaft. Und ähm, das kann am Ende mal ein Exponat sein im Konrad-Zuse-Museum und Horst Werder, was sich über Computerchips äh, sich damit befasst oder erklärt, wie äh, Programmieren funktioniert. Darauf gehe ich später noch mal. Dann nochmal würde ich kurz was erzählen. Ähm, oder auch Erklärfilme oder äh, Dinge, die irgendwie äh, die komplexe Welt erklären oder versucht, irgendwie. Wissen dazu beizutragen, dass es eine bessere Welt wird. Also das ist so unsere, uns Mission. Und das Ganze natürlich mit digitalen Mitteln. Hast also du dann super zu uns. Da haben wir uns ja gefunden. Das ist ja äh, wie Faust aufs Auge mit Code, die Welt verfässern. Ähm, das ist super schön. Ich wollte noch an unsere interessierten Zuhörerinnen und Schauerinnen äh, noch informieren, dass ihr natürlich nachher auch die Möglichkeit habt, noch Fragen zu stellen hier im Chat. Und die werden dann zu mir eingespielt und ich kann sie dann vorlesen und Johannes auch noch stellen. Das macht der liebe Philipp da drüben, unser Community-Manager, der sich hier im Hintergrund um die Regie kümmert. Genau, Johannes, ähm, du hast gesagt, am besten zeigt man ein Video oder eine kleine Präse. Wollen wir damit anfangen? Sehr gerne. Ähm, genau, und ich ähm, habe versucht, gerade eine geschickte Überleitung zu machen, nicht nur äh, was wir machen, sondern wer wir eigentlich sind, ähm, weil das Ganze machen ja die Computer ähm, nicht von selbst, sondern wir sitzen da, Tag und manchmal auch ein bisschen Nacht dran und versuchen, die Sachen dann zu äh, programmieren und zu gestalten. Und ähm, wir sind sozusagen ein Team aus, inzwischen sind es sieben feste ähm, Digi digitale Künstlerinnen. wie ähm, auf dem Bild sieht ihr, das ist ein ziemlich altes Bild leider noch, äh, was in unser äh, Mitarbeiter Max, äh, also unser Praktikant der Letzte, gezeichnet hat für seinen Praktikumsbericht, was auch ziemlich gut zeigt, wer wir jetzt eigentlich sind. Also ähm, fester Kern, schon längere Kern sind äh, die alle schwarz angezogenen Herren hier und dazu kommt noch die Anni, äh, seit schon seit einer Weile bei uns, ähm, danach kam der Felix noch dazu und das jüngste Mitglied ist der Niki, der seit ähm, so in einem Jahr bei uns noch ist. Und wir sind alle, ähm, ja wir haben alle Mediendesign studiert oder Medienkunst, ähm, digitale Kunst und ähm, ja, sind so mit einem Herzen Coder und mit dem anderen Herzen Gestalter und sitzen ganz viel zusammen und konzipieren und programmieren. Und ähm, genau und wie schon erwähnt, ähm, machen wir so zwei, also es gibt so zwei Standbeine oder vielleicht drei, also neben Animationen, ähm, vielleicht können wir später noch was zeigen, würde ich heute mal versuchen, vielleicht so ein, zwei, ähm, oder ein Beispiel erstmal zu bringen, um nochmal ein bisschen Gefühl dafür zu kriegen, was wir denn so machen. Äh, und äh, wie schon erwähnt, arbeiten wir ganz viel so mit Museen zusammen und ähm, und ich dachte mir, ich bringe mal ein Projekt mit, was auch wie die Faust aufs Auge passt, nämlich eine Installation für das konrad Museum, wie ich vorhin schon erwähnt habe. Und da ging es, war die Aufgabe, dass man irgendwie versucht, möglichst niederschwellig und möglichst einfach zu erklären, was eigentlich Programmieren ist. Und herausgekommen ist, ist dieses, diese Installation. Und ich spiele mal das Video dazu ab und erkläre mal ein bisschen, was man da sieht. Basis ein bisschen zweigeteilt. Also, man hat ähm, wir haben überlegt, okay, wie kann man möglichst einfach erstmal dieses, diese Idee von Coden, von Codeblocks, die man miteinander kombiniert und damit ein Programm schreibt, irgendwie erklärt. Äh, und da haben wir die Idee von so einer Art die man so miteinander kombinieren kann. Ähm, mit verschiedene Zeilen und die Installation erkennt, was ich da drauflege, äh, erkennt, mh, wie ich vielleicht noch Sachen kombiniere, also zum Beispiel sage, mache eine bestimmte Sache, zum Beispiel hoch- und runterfahren, viermal. Ähm, und dann kann man sich sozusagen so ein kleines Programm selber zusammenbasteln, äh, indem man so Steine Lego-artig zusammenpackt und kombiniert. Äh, und während man das macht, kann man auch noch ein bisschen dran drehen zum Beispiel und kann man irgendwie einstellen, wie schnell Dinge passieren sollen oder wie viel Grad sich etwas drehen soll. Und das Ganze ist nicht nur Code, sondern es geht ja auch am Ende dann um den Output. Was, was macht dieses Programm? Und das Programm ist, äh, ist dafür da, um einen kleinen Druckkopf los, loszuschicken, einen kleinen Stift, der auf einem, auf einem großen Papierblatt äh, Sachen malt. Also es ist ein Plotter, der dieses Programm dann live ausführt. Und während es live ausgeführt wird, kann man auch noch so Sachen ändern daran und Sachen anpassen. Also es ist sozusagen so ein, ein spielerischer Ansatz für äh, Jung und Alt, für Leute, die sich schon ein bisschen mit Code und Programmieren beschäftigt haben, aber für Leute, die auch überhaupt keine Ahnung haben, was das ist, ähm, das zu vermitteln und ähm, einfach so ein kleines Spielzeug fast schon ähm, anzubieten, mit dem man das so spielerisch erfahren kann. Das ist ja schon ziemlich cool. Wie, ähm, mir fällt gerade ganz spontan die Frage ein, wie seid ihr darauf gekommen, ähm, das wirklich so, so fassbar und umsetzbar zu machen? Ähm, das ist eine gute Frage. Wir haben ähm, also Teil unserer Arbeit oder ein großer Teil unserer Arbeit ist schon das... Arbeit zusammen mit Kuratoren und Kuratorinnen mit dem wir halt erstmal so überhaupt erstmal irgendwie ins System einarbeiten und von denen Ideen bekommen und ein Input war, dass der Konrad Zuse auch so einen Computer oder den Computer, den er entwickelt hat, auch dafür genutzt hat, dass um Sachen zu malen zum Beispiel Nähschnitte, Schnitte, Schnitte zum Nähen wurden da mit Maschinen auch in den 70ern schon gezeichnet und das war so ein bisschen die Inspiration, dass wir sagen okay wir wollen programmieren erläutern, aber nicht nur irgendwie zum Selbstzweck, sondern warum, warum bieten wir nicht den Besucherinnen in der Ausstellung sogar auch ein Tool an, um selber Bilder zu malen mit, mit Programmcode. Also ja, es ist inspiriert eigentlich sogar von der, von der Arbeit von Konrad Zuse äh, und damit umso passender für das Konrad Zuse Museum sowas dann auch zu machen. Genau. Ähm, und... Das war praktisch so das eine Thema und wir haben, ähm, machen ganz viele Installationen von Museen. Alles, was so ein bisschen über touchscreen anwendung hinausgeht, äh, Tracking und so weiter, ähm, sind Mittel, mit denen wir da arbeiten. Und das sind gleich, die gleichen Mittel, die gleichen Werkzeuge benutzen wir auch, um ähm, ähm, für Live-Events ähm, spannende Inszenierung zu machen ähm, oder Dinge anders zu erzählen, als sie normalerweise auf einer Bühne erzählt werden. Ähm, Immer mit einer Brise, digital natürlich, das kann mal ein Laser sein, das kann mal eine LED-Wand sein, LED-Streifen oder es kann einfach nur, nur eine Projektion sein. Und das ist sozusagen eigentlich eine ganz gute Überleitung vielleicht jetzt zu dem Projekt, weswegen wir uns heute eigentlich auch uns zusammengeschaltet haben, nämlich dieses Projekt Beethoven Recompose, was wir Anfang des Jahres gemacht haben. Ja, erzähl mal ein bisschen davon. Es ist ziemlich spannend. Es geht ja darum, Musik sichtbar zu machen. Für Menschen, die eingeschränkt sind, die nicht ein super Gehör haben, vielleicht sogar gar nicht hören können. Wie ist es zu dem Projekt gekommen? Klingt ziemlich spannend. Und wie kann man 30.000 Noten animieren? Genau, also zu dem Projekt gekommen sind wir aufgrund einer Anfrage vom, vom WDR. Eine Redakteurin von, von WDR hat uns angefragt, ob wir ähm, Lust hätten, an, diesem, an dieser Herausforderung so teilzunehmen. Also man muss ja sagen, das ist ja schon ziemlich ambitioniert, ähm, zu versuchen, so, also, schafft man es, Bilder so, also Musik so in Bilder zu übersetzen oder in Licht, ähm, dass da jemand, äh, ein Mensch mit ähm, eingeschränktem Gehör oder ein gehörloser Mensch ähm, wirklich da wirklich versteht oder ansatzweise fühlt oder versteht, was da in, äh, in der Musik passiert. Ähm, und ähm, und das ist, ja, ich fand das eigentlich eine ziemlich spannende Herausforderung. Wir haben vorher schon Musikvisualisierung gemacht, aber ähm, noch nie mit diesem, mit dieser, mit diesem krassen Fokus, ähm, dass es auch möglichst scharf und, und ähm, klar ersichtlich sein sollte, was da in der Musik passiert, also das auch ähm, dass man auch mit, ähm, ja, dass, dass man halt wirklich versucht, die Noten möglichst eins zu eins zu übersetzen und nicht nur die Noten, sondern auch die, die Gefühle oder die Bildwelten, die da vielleicht im Kopf entstehen, wenn, wenn, wenn man die Musik hört oder hören würde. Und... Ähm, hier sieht man schon mal so ein, äh, ein kurzes Bild ähm, von, ähm, von dem Abend äh, in der Kölner Philharmonie. Ähm, und was man darauf sieht, ist, ähm, dass wir dann am Ende von, dem, von der Konzeptphase irgendwann darauf gekommen sind, dass wir, dass wir irgendwie zwei Dinge brauchen, um das Ganze zu erzählen. Also das eine ist, was ich eben schon erwähnt hatte, äh, irgendwie wollten wir vermitteln, was, so, wie Musik sich anfühlt oder wonach Dinge klingen. Und das ist dann eher so vielleicht eine emotionale Ebene, ähm, eher so was wie... Das klingt jetzt gerade schnell oder laut oder warm oder kalt oder eher aggressiv oder eher lieblich. Also eher so assoziative Elemente und die haben wir versucht mit einer großen abstrakten Projektion zu zeigen. Und dazu gibt es noch in unserem Setup, was wir dann gewählt haben, nochmal so sechs LED-Streifen die eine wahnsinnige Leuchtkraft haben, also die sind extrem hell und haben vor allem halt sehr viel Kraft, wenn man die anschaltet und das Mapping bei der Sache war dann so, dass wir geschaut haben, immer wenn in, diesem, in dieser Flucht von den LEDs ein Instrument gespielt hat, wurde das eins zu eins hier angezeigt, wie so eine Lichtorgel. Also das war eher so der didaktische Layer, eher so abstrakt, groß, Licht und hier in der Mitte war das eher die Geschichte, die wir erzählt haben. Genau und... Am besten zeige ich auch hier ähm, einfach mal vielleicht ein kurzes Video, um euch mal so die vielleicht die Bildwelten zu zeigen, was da so passiert ähm, oder passiert ist während der Show. Ähm, und ich starte mal diesen Clip hier. Es ähm, ist praktisch ein, ein Zusammenschnitt ähm, aus so den besten Szenen oder den spannendsten Szenen. Und wie ihr seht, haben wir da so ganz verschiedene Elemente gewählt. Also mal gibt es so eher so Schnüre, die sich ganz schnell äh, durch die Gegend äh, meandern oder Tücher, die sich entwickeln. Ähm, mal eins, mal mehrere, dann Felsen oder eher große Bänder. Ähm, und genau, und das Ganze ähm, ist sozusagen ein zweistündiger Flug durch die, durch die Musik von Beethoven gewesen. Also man hat. Es waren nicht eins zu eins äh, Stücke von Beethoven, sondern ähm, der äh, Komponist, mit dem wir gearbeitet haben, Stefan Berisch, hat sich von Beethoven inspirieren lassen, von seinem ganzen Werk und äh, insgesamt drei Stücke geschrieben hat, die alle, äh, in, insgesamt war es, dieser Teil war dann eine Stunde, ähm, auf eine Art Geschichte erzählen. Und ähm, wir haben versucht, für jede Sekunde und für jede Note und für jedes Element eine grafische Entsprechung irgendwie zu entwickeln. Es ist ziemlich spannend. Ähm, als ich zuerst die Animation gesehen habe, habe im ersten Augenblick gedacht, ah, also diese Medien zum Beispiel, die stehen für ein Seiteninstrument, ähm, was dann aber gar nicht, also das wäre so die erste Annahme gewesen, also da habt ihr auch äh, tatsächlich nochmal anders dann nicht das Offensichtliche animiert, sondern dann, was du gesagt hast, vielleicht auf Gefühle, Sachen, die im, im Kopf passieren, ähm, abgezielt. Das fand ich ganz spannend. Woher habt ihr denn da eure... Inspiration gehabt. Wir hatten mit dem Stefan Behrisch hier einen Workshop gemacht in Berlin während der Konzeptphase und das war ziemlich spannend, weil so ein Komponist, der redet schon so in ähnlichen Vokabeln wie wir als Gestalterin. Also wenn wir halt, wenn wir halt über Musik nachdenken, dann haben wir, oder wenn wir halt in Bildern denken, dann denken wir auch zum Beispiel, dass es eher spitz oder scharf oder rot oder aggressiv und in dem Workshop kam heraus, dass ähm, wir haben vorher die Musik schon da gehabt und viel gehört vorher und uns so Notizen gemacht und ähm, und während wir uns dann mit ihm unterhalten haben, wir festgestellt, okay, die Assoziationen, die wir hatten, sind auch oft sehr deckungsgleich mit den Ideen, die dann äh, Stefan Berisch auch hatte, äh, wie sich das da auch für ihn anfühlt in dem Part in der Musik, ähm, ob das eher edel ist oder eher traurig ähm, oder eher glücklich und ähm, und dann haben wir halt ganz viel ähm, zum einen natürlich irgendwie diskutiert, was könnte, was könnte passen und natürlich haben wir auch so ein bisschen in unserer, ähm, in unserer Werkzeugkiste gewühlt, was haben wir denn, für, was haben wir denn so für Echtzeit-Tools. Ähm, ähm, zum Beispiel eine Stoffsimulation, die in Echtzeit funktioniert oder äh, Bänder, die äh, in Echtzeit irgendwie vielleicht auf den Sound reagieren können oder Felsen, die fallen können und so weiter. Also wir haben natürlich einmal, was, was haben wir parat, um vielleicht Sachen zu erzählen? Was kann man in Echtzeit erzählen? Weil das war natürlich die, die große Herausforderung, ähm, dass es am Ende kein vorgerendeter Film sein sollte, der dann eine Stunde ähm, abgespielt wird, sondern dass es ein, ähm, eine Echtzeitbespielung ist, die auf die Musik reagiert. Also mal spielt äh, an dem Tag vielleicht die Geige ein bisschen lauter, die erste, oder vielleicht ist ein, sind die Pauken mal ein bisschen versetzt oder ein bisschen, ein bisschen lauter oder leiser. Und deswegen arbeiten wir überhaupt ja auch bei, bei solchen Bespielungen immer mit Echtzeit, um auch vielleicht noch kurz vorher noch kleine Anpassungen zu machen in der Bespielung. Ähm, genau, also man muss sagen, das ist vielleicht schon mal so ein kleiner Hinweis, das ist alles kein Film, was ihr da jetzt sehnt, seht oder gesehen habt, sondern es ist alles ähm, in Echtzeit ablaufender Code, äh, Algorithmen, die wir vorher über die Stunde praktisch verteilt haben und verknüpft haben mit Noten. Wow, das klingt ziemlich abgefahren. Also ähm, du hast ja schon so ein bisschen verraten, dass das äh, ein Code ist. Den habt ihr in V4 geschrieben. Dazu erzählst du uns gleich auch noch was und zeigst uns auch noch was. Ähm, ja. Viele wissen vielleicht von euch da draußen und ich meine, ihr wusstet es ja dann vielleicht auch irgendwann im Projekt, dass Beethoven selbst ja im Laufe seines Lebens sein Gehör verloren hat und dann verrückterweise weiter komponiert hat, obwohl er ähm, tatsächlich seine Musik nicht mehr hören konnte. Er hatte sie nur im Kopf. Ähm, hat euch diese Vorstellung davon irgendwie beeinflusst bei dem, bei eurer Arbeit und bei dem Kreieren und Coden? Ähm, auf jeden Fall. Also das war, ähm, das war auf jeden Fall nochmal so eine so ein, so ein, noch so ein spannende, stärkere Herausforderung bei dem Projekt, ähm, weil man vorher konnte man Sachen, ähm, haben wir Sachen ganz oft schon animiert und, und, und programmiert so, dass sie, ähm, dass sie schon funktionieren zur Musik. Aber ähm, man hat ja auch, wir sind immer davon ausgegangen, dass, ähm, dass der Mensch, der sich das anschaut, ähm, auch gleichzeitig Musik hört. Und ähm, das war natürlich bei, bei dieser Arbeit ähm, auf jeden Fall die, die größte Herausforderung. Und deswegen sind wir zum Beispiel dann auch dazu ähm, übergegangen zu sagen: Okay, wir wollen jetzt hier nicht nur eine LED-Bespielung oder nicht nur eine Projektion, sondern wir brauchen irgendwie beides. Wir brauchen etwas, was vielleicht relativ ähm, ganz klar codiert ist, dass man wirklich erstmal versteht, wie die Noten funktionieren und. Immer wirklich in dem Moment, wo äh, das Klavier spielt, wirklich auch eine, eine Lichtentsprechung passiert. Immer, jederzeit. Also, das ist nicht nur mal passiert, sondern das ist relativ stringent durchgängig passiert. Und dazu wollen wir aber trotzdem auch noch diese ganze emotionale Ebene haben. Also, das war so. Ähm, ich glaube, sonst wären wir nicht gar nicht so zu diesem Setup gekommen, wie es am Ende jetzt war, wenn, wenn das nicht so die, die Aufgabe gewesen wäre, dass wir sagen, okay, jede dieser Noten, jede dieser 30.000 Noten sollte irgendwie ähm, eine, einen Lichtimpuls ähm, an irgendeiner Stelle unserer Bespielung hervorrufen, damit man da ähm, ja, immer eine Entsprechung hat. Also kein Ton soll verloren gehen, sozusagen, äh, visuell. Und, ähm, ich habe ja euch gerade so einen Clip gezeigt und ich würde euch gerne noch mal so ein, vielleicht so ein, zwei Beispiele zeigen, wo man das vielleicht ganz gut ein Gefühl dafür bekommt, wie wir die Verzahnung gemacht haben. Also wenn ein bestimmtes Instrument spielt, was dann im Visuellen passiert. Und dafür habe ich euch noch mal so drei Clips rausgesucht, die das vielleicht ganz gut zeigen. Und ich würde jetzt mal mit dem ersten Clip mal anfangen. und Vielleicht gar nicht so viel erzählen dazu, sondern ähm, mal gucken, dass auch im Sound, ähm, dass ihr einfach mal hört und seht, was da passiert, wenn in der Musik Dinge passieren. Okay, spieß mal ab. Okay. Ich hoffe, ihr habt jetzt auch Dinge gehört, weil ich gerade selber durch das Setup mir ähm, nicht sicher sein kann, dass das so war, aber das wäre natürlich jetzt ziemlich spannend. Ansonsten wäre es auch ein cooler Test, ähm, um mal ähm, die Probe auf Exempel zu machen, wie sich das so anfühlt für jemanden, der, der das nicht hört. Ähm, also die Inspiration da war, äh, wie ihr gesehen habt, dass man sozusagen ähm, so eine Art Strings hat, also Bänder, und an diesen Bändern ähm, werden. Ähm, einzelne ähm, Töne ähm, emittiert und die zupfen an den einzelnen Bändern. Und äh, immer dann, wenn der Ton erzeugt wird, entsteht sozusagen so, ein, so eine Kugel oder ein, ein verschiedenste Kugeln als Partikel und zupfen an den Bändern. Und das ist auch ein Stück in der Musik, in dem, in der, in der, in dem Konzert gewesen, was relativ ruhig war und erstmal so ein Einstieg war in die ganze, äh, das ganze Thema. Und <lacht> ich gehe mal in, äh, gleich mal in das nächste Beispiel. Und ähm, zeige ich euch das, weil das ist schon mal ein, kommt zum viel späteren Teil des, des Stücks und ähm, ja, es ist ein schöner Kontrast zu dem, was wir vorher gesehen haben. Ziemlich viele verschiedene Sachen, wie ihr gesehen habt. Ich, ich klicke mal hier, ich spiel es nicht ab, sondern ich klicke mal einfach mal in meiner Präsentation mal zu, zu einzelnen Stellen, um da vielleicht daran vielleicht mal kurz was zu erzählen, was da so die Inspiration war und was da an der Musik passiert. Also, das Ganze fängt relativ freundlich und, und fröhlich an und deswegen haben wir da eher so was Luftiges, Helles gewählt. Und dann irgendwann zum, kommt zum Moment, wo die Musik so was Fallendes hat. Also, die Töne fallen nach unten gefühlt und es wird irgendwie alles ein bisschen düsterer und dunkler. Und das ist auch der Moment, wo wir dann in der Bespielung, ich springe hier mal äh, hin, seht, habt ihr gesehen, dass dann fallen auf einmal von oben große äh, dreidimensionale so Felsen nach unten und äh, Töne fallen nach unten und alles wird dunkler und ein bisschen man muss man sich so aufpassen, dass nichts abkriegt genau man muss ein bisschen aufpassen aber jetzt bin ich äh, hier und putsch, genau also man muss ein bisschen aufpassen wird es dunkler und, und gefährlicher und, äh, und in dem Moment führen wir auch noch mal so ein neues Element ein und das sind so äh, auch wieder so äh, eher so die zupfenden Elemente und die Strings das sind so Bänder die so äh, jedes Mal wenn ein Ton gespielt wird in der Partitur dann auch so anfangen zu wackeln und zu zupfen und es ist eher so mystisch und dunkel also deswegen habe ich diese Szene mal äh, rausge rausgenommen oder als Beispiel genommen da sieht man so also ganz schön so einen Wechsel von den Stimmungen äh, von so äh, ganz hell hin zu etwas düsterem ähm, und äh, ja eigentlich alles gesagt wird es hin. und das letzte Beispiel ähm, ist nochmal so eine richtig, richtige Steigung würde ich sagen ähm, ich spiele es einfach erstmal ab und dann würde ich auch noch mal kurz erzählen was da passiert und Da geht es ganz schön ab. Und zwar ist das so eine Stelle, die ist so eigentlich am Ende so auch im Stück so einer meiner Lieblingsstellen geworden. Die ist halt, die, die geht schon so in eine Richtung, fast schon so sowas, obwohl es klassische Musik ist, fast schon so in eine Richtung so ähm, elektronisch und, und sehr, sehr, sehr rhythmisch ist die. Und äh, da hat sich der äh, Max, der sich bei äh, uns mit der Szene befasst hat, hat sich, ähm, ah, ich gehe mal kurz zurück, entschuldigt, ähm, hat sich dann sozusagen überlegt, dass man das auch in dem Fall so stroboskopartig erzählt. Also dieses, ähm, dieses ganze Flackern und äh, dieses Treibende und Rhythmische, dass man das auch in der Musik, äh, von, was aus der Musik kommt, aufgreift und dann auch die Visuals, sowohl die Projektion als auch die LEDs, da ganz, ganz doll knallen und hell werden und flackern und dass es dann schon so ein stroboskopartiger Moment dann wird. Und hier bei der Szene habt ihr auch, glaube ich, am besten erstmal von diesen drei Beispielen gesehen, äh, wenn ihr mal auf die LEDs guckt, dass dann da auch immer äh, so große Flächen äh, erzeugt werden. Immer dann, wenn hier in dem Bereich dann ein Instrument spielt oder hier die Geiger gerade grad, in dem Moment in diesem Frame äh, wild äh, Noten spielen. Ähm, sozusagen, da sieht man ganz schön so dieses äh, Paket so aus Projektionen und LEDs. Ja, super spannend. Ich will noch mal ganz kurz anmerken, dass äh, ihr da draußen an den Geräten natürlich immer noch die Möglichkeit habt, auch Fragen direkt an Johannes ähm, zu posten. Und äh, ich lese sie dann vor und Johannes wird sie dann beantworten. Und ähm, Johannes kann gleich noch, äh, wird gleich noch ein bisschen weiter weitererzählen, auch gleich noch äh, zu V4. Also eben meintest du, dass es gerade dieses Strobokopartige hat mich dann dann doch so ein bisschen daran erinnert, oder bei mir kam jetzt die Frage auf, würde das mit anderen Musikrichtungen auch so gut funktionieren? Also klar, mir fällt sofort Techno ein. Also ne, das mit diesen, gibt es ja auch vom Prinzip schon Lichtanimationen dazu. Aber würde das auch mit, keine Ahnung, äh, mit Rap, Hip-Hop und äh, Rock-Pop etc. Würde das auch so funktionieren? Oder müsstet ihr euch da vom Prinzip was ganz Neues überlegen? Zumal da ja noch ähm, Text auch hinzukäme. Also ähm, es würde auf jeden Fall auch, man kann auf jeden Fall auch was machen. Man muss sagen, das ist vielleicht jetzt irgendwie schon das Komplexeste, was wir eigentlich gemacht haben bis jetzt, weil in dem Fall hat man ja diese ganzen Instrumentengruppen und zig, zig Noten, zig Instrumente, die da spielen, also ganz viele Layer, die da zusammenkommen. Ich will jetzt gar nicht sagen, dass in anderen Musikrichtungen weniger Layer sind oder weniger komplexe Sachen sind, aber... Ähm, das war schon das Besondere, dass man halt hier nicht äh, Sachen vom Band visualisiert, sondern dass man da wirklich Menschen hat, die da live spielen und, äh, und dass man das in der Komplexität auch irgendwie abbildet, wie, wie so ein Beethoven oder in dem Fall jetzt ein Stefan Bärisch äh, inspiriert von so einem Beethoven halt ähm, da Noten geschrieben hat. Also ich, ähm, ich kann ja euch gleich mal noch, vielleicht ist ein ganz guter Zeitpunkt, ähm, zeige ich euch mal ganz kurz ähm, mal so einen Einblick in die, ähm, in die Noten, in die Partitur. Ähm, um euch ein Gefühl dafür zu geben, was, ähm, wie so die Noten praktisch aussehen, wenn man mal so, äh, sich das mal so anguckt, auf einem ja, wenn man so rauszoomt und guckt, was heißt denn das Partitur und was heißt das denn 30.000 Noten. Ähm, und dafür, um das überhaupt selber zu verstehen, haben wir ähm, ein Tool geschrieben mit V4, ähm, mit dem wir sozusagen diese Partitur ähm, uns... Irgendwie erstmal irgendwie so sichtbar machen. Also, es ist ja einfach, man kriegt von den Stefan Berisch, haben wir irgendwie so ein Riesenpaket an MIDI-Noten bekommen, äh, was ziemlich cool war und ziemlich spannend war, weil sonst haben wir eigentlich ähm, bei klassischen Konzerten immer mit ähm, einfach mit Live-Sounds, nur komplett Live-Sounds gearbeitet, mit verschiedenen äh, Mikrofonaufnahmen sozusagen. Und in dem Fall hatten wir wirklich so jede einzelne Note als einzelne Note auch da. Und, äh, und das Besondere war, dass wir das äh, Orchester dazu bekommen haben, dass die auf Click-Track spielen. Das heißt, dass, die, dass wir, wir haben dieses Tool, ich spiele mal kurz ab, mit dem fahren wir praktisch live während des Konzerts durch die ganzen einzelnen Noten durch. Und, und immer wenn eine Note getriggert wird, kriegen wir ein Signal bei unserem System. Und damit das synchron ist mit dem Konzert, haben die ganzen Orchesterspielerinnen Immer so einen Takt gehabt, ein Metronom auf dem Ohr und exakt ähm, gleich synchron zu unserer Timeline gespielt. Das heißt, immer wenn, wir konnten uns sicher sein, jedes Mal, wenn hier ein kleiner Balken steht, also sprich, eine MIDI-Note kommen soll, hat auf magische Weise immer in dem Moment äh, auch wirklich dann die Geige zum Beispiel auch wirklich einen Ton gemacht. Also es war, wir haben ja, zusätzlich Mikrofonaufnahmen gehabt, aber das war eigentlich so der Kern und das Besondere jetzt von dieser äh, von dieser Show dass wir jedes einzelne Instrument da hatten und, ähm, und uns wie gesagt auch vorher so ein Tool geschrieben haben und da seht ihr jetzt schon mal V4 äh, jetzt zeige ich mal ich, dachte ich mir das ist vielleicht ganz spannend mal so ein bisschen unter die Haube äh, zu gucken von unserem Tool mit dem wir gearbeitet haben äh, V4 ist ein, ein Programm äh, und eine Programmiersprache oder eine Programmierumgebung mit der man äh, verschiedenste Dinge machen kann also eigentlich alles Mögliche machen kann äh, und der, Kern der oder Kernansatz das ist, dass ähm, es Node-basiertes Programmieren, also visuelles Programmieren ist. Also man hat hier äh, so kleine Nodes, so ähnlich wie Lego-Bausteine und diese verbunden durch Links, also durch Verbindungen. Und wenn man das irgendwie in einer sinnvollen oder auch vielleicht manchmal nicht so sinnvollen Reihenfolge einfach mal macht, spielerisch macht, dann passieren da so Dinge. Also das heißt, dieser Node, der für ein bestimmtes Programm mir Aufgabe steht, programmiert was und übergibt sein Ergebnis an den nächsten Knoten. Und in dem Fall ähm, sind das mal so drei kleine Clips, die, ähm, die mal so zeigen, wie wir die Partitur zerlegt haben äh, und für uns ausgelesen haben. Also das eine Beispiel hier oben ist, man sieht dann, die Note fährt, der, der Strich fährt hier so lang und immer wenn da ja so eine Note passiert, kriegen wir hier sozusagen so Informationen, welche Note das ist, wie lang die Note angeschl angeschlagen ist und wie stark die angeschlagen wurde. Ähm, und mit dem gleichen Tool, haben wir dann zum Beispiel auch noch überlegt, dass es noch ganz spannend wäre, so einzelne Noten zum Beispiel zu selektieren. Also zu sagen, okay, gib uns mal ein besonderes Element, wenn wir, wenn diese fünf Noten kommen. Gerade bei Beethoven, zum Beispiel mit diesem berühmten fünfte Symphonie-Thema, so mit, sagt man, okay, da wollen wir was Besonderes machen. Und das sind diese fünf Noten in der Partitur. Und damit haben wir zum Beispiel seine Selektion erzeugt und gesagt, okay, da hängen wir jetzt was ganz Besonderes dran. Und ähm, genau. Und, ähm, und wir hatten dann erstmal hier natürlich so ganz viele kleine Zahlen, die alle für Noten und so stehen. Und dann kam der nächste Schritt, dass wir überlegt haben, okay, was machen wir damit? Und ähm, da springe ich jetzt nochmal kurz zurück und zeige euch nochmal diese ähm, das hier. Und zwar, das war der Moment, wo wir gesagt haben, okay, was können wir jetzt mit V4 für Bildwelten erzählen? was geht in Echtzeit, wir wollen ja keine Filme, sondern wir wollen ja in Echtzeit, je nachdem wie die Musiker an den Tag auch spielen, die Sachen anders aussehen lassen. Und da haben wir im Endeffekt dann aus so drei Bildwelten geschöpft. Das eine ist so Tücher, generative Tücher, also eine Stoffsimulation. Dann noch eine zweite Simulation, die ähnlich ist. Und zwar ist das auch eine Stoffsimulation, aber eher so Bänder. Und das dritte, was ihr auch schon gesehen habt, ist so wesentlich abstrakter noch mal, das sind so ganz viele verschiedene Elemente, Kugeln, Linien, Steine und so weiter. Und immer wenn eine Note kommt, schießt hier so ein, so ein weißer Balken durchs Bild oder wird eine Kugel erzeugt oder an so ein Band gezupft. So. Genau, das ist sozusagen so der, das, das, das, das, das Tool und das Grundprinzip, mit dem wir da gearbeitet haben. Und... Ähm, und Praktisch alles auf Midi-Notenbasis und dazu haben wir auch noch Mikrofone gehabt, die sogar sagen live auch noch mal hören, wie Sachen gespielt werden, um dann alles so ein bisschen anders aussehen zu lassen. Also wenn wir das jetzt noch mal irgendwo aufführen würden, würde jeder Abend auch ein bisschen anders aussehen, weil ähm, das alles in Echtzeit generiert wird. Und die Musiker haben einen guten Tag oder einen schlechten Tag, spielen Sachen vielleicht ein bisschen doller oder, ähm, oder dann doch noch mal irgendwie einen Einsatz, dann doch vielleicht ein bisschen zu spät oder zu früh. Und das, das macht dann das Ganze eigentlich so als besonders, also dieses Live-Event dann aus, dass dann jeder Abend auch ein bisschen anders klingt und wir theoretisch auch kurz vorher mit diesem Tool auch nochmal so Sachen vielleicht anpassen könnten. Also das ist der Grund, warum wir V4 lieben, so als Tool, zum Arbeiten in solchen Projekten. Was ist denn genau V4? Ist das Open Source? Oder ne, wenn jetzt äh, jemand eine von unseren Zuschauerinnen oder einen Zuschauer äh, von Jugendtakt das gerne mal so nachbauen möchte. Wie kann man sich v 4 besorgen? Was ist das? Und warum habt ihr euch für v 4, 4 entschieden? Also ich habe ja mit dieser Frage gerechnet äh, und äh, deswegen ähm, noch diese Folie noch vorbereitet. Und, das ist, ähm, und in dem Moment würde ich sagen, gehe ich sogar, äh, versuchen wir mal ein, ein kleines Experiment. Und zwar, ich gehe mal raus aus meiner äh, Präsentation und ähm, Zeig euch mal, einen Moment. Zeig euch mal, ähm, was V4 ist, sogar live. Und zwar, also was ich gerade offen hatte, war die... Ähm, ihr müsstet ja meinen Bildschirm sehen. Und zwar... Das war die Webseite von, äh, von V4, die neue Webseite, die gerade ähm, gar nicht relativ jung ist. Sie ähm, heißt, äh, heißt visualprogramming.net. Und ähm, V4 ist wie schon erwähnt, eine visuelle Programmiersprache. Im Moment gibt es ähm, zwei Arten von V4, kann man sagen. Äh, das eine ist V4 Beta. Das ist auch das Tool, was wir genutzt haben für diese Show. Und äh, schon seit einer Weile in Entwicklung und äh, immer, immer, immer voller mit neuen Funktionen und äh, immer schön anwachsender und eigentlich auch, wirklich auch die Zukunft ist V4 Gamma. Äh, und das ist äh, praktisch eine, eine Programmierumgebung, mit der man ähm, programmieren kann durch durch Nodes oder man könnte auch Code schreiben, äh, C-Sharp-Codes oder Shader-Codes äh, Shader benutzen, also DirectX äh, 11 zum Beispiel. Und äh, genau, und wenn ihr euch irgendwie dafür interessiert, dann würde ich euch empfehlen, einfach mal auf die Seite zu gehen, also visualprogramming.net, und ähm, dort könnt ihr ähm, die zwei Versionen runterladen und ähm, wenn ihr das getan habt und äh, geschaut habt, dass ihr dann auch irgendwie vielleicht dann noch so ein zwei Contribution heißt das, also so Plugins könnte man es auch nennen oder Erweiterung installiert habt, dann könnt ihr da echt die verrücktesten Sachen machen. Ähm, und ich dachte mir vielleicht ich das irgendwie jetzt auch äh, groß zeige oder ob ich ein Video äh, irgendwie abspiele, zeige ich euch mal, ähm, dass am, am Programm selbst ähm, ein so ein Beispiel oder ein Beweis sozusagen, was in Echtzeit möglich ist. Also ähm, in dem Fall habe ich mal eine Contribution rausgesucht von, von Nathan, der hat praktisch eine Simulation programmiert, um Stoff zu simulieren. Also wie Stoff sich verhält, wenn der hängt oder wenn der schwebt, wenn mehrere Bänder sich bewegen, daran hat er programmiert und das zur Verfügung gestellt. Das Ganze ist free for non-commercial use, also V4 im Allgemeinen. Kann jeder runterladen, benutzen. Und erst dann, wenn er irgendwann mal vielleicht damit Geld verdient, weil vielleicht ein, jemand Museum oder irgendein Job äh, ansteht, dann ähm, ist man, äh, sollte man halt eine Lizenz kaufen. Aber bis dahin kann man alles kostenfrei benutzen. Also es ist sozusagen komplett erstmal frei und man kann damit rumtüfteln und ausprobieren und rumspielen. Solange das man will. Ja gut zu unseren Zuschauerinnen und Zuschauern, das Tüfteln. Genau. Zeigst du uns mal so ein bisschen, wie sowas funktionieren kann? Genau. Ähm, es startet gerade noch und ich schiebe jetzt gleich mal dieses Fenster hier rein. Also da seht ihr mal V4, nicht erschrecken. Und oh. das Ergebnis davon. Ähm, das ist sozusagen ein, ein Help-Patch äh, von dieser Contribution von Nathan. Und ähm, ich habe das deswegen rausgesucht, weil im Kern ähm, seht ihr da eigentlich ähnliche Elemente, wie wir auch bei uns im, bei Beethoven benutzt haben. Also man sieht. Das ja, stimmt. Äh, die Strings sind da, die Kugeln sind da. Genau. Und ähm, eigentlich ist alles da, dann rieselt hier auch währenddessen, wie wir uns erhalten, auch in Echtzeit hier auch so kleine Partikel runter, die auf dem Boden sich sammeln und äh, dort auch so kollidieren mit dem Boden. Also es sozusagen so eine 3 d echtzeit simulation von, von Physics, also von physikalischen Sachen. Und, äh, und das Ganze ähm, wird vorgegeben oder erzeugt von diesem, von diesem Programm hier, was ihr hier seht. Also das ist ein Help-Patch, äh, von denen gibt es, zum Glück, und das macht halt V4 so besonders und echt, das ist super dankbar als Einstieg. Also ich habe auch im Studium angefangen, V4 zu benutzen. Und es gibt eigentlich fast zu so jedem Knoten, gibt es irgendwie eine kleine Erklärung oder ein Help-Patch, der einem so ein bisschen den Einstieg erleichtert. Also wenn man es einmal installiert hat und mal startet und dann auch noch ein paar Contributions sich runtergeladen hat, sollte man einfach dann mal ein paar Help-Patches sich aufmachen und mal gucken, was da die Community sozusagen an Beispielen produziert hat, um zu verstehen, was da so passiert. Ähm und jetzt habe ich natürlich gleich noch mit einem ziemlichen Brocken da angefangen, weil es ein ziemlich komplexer Patch. Und, äh, und es ist in dem Fall auch äh, V4 Beta. Und ähm, wenn ihr vorhabt, jetzt morgen anzufangen, so 3D-Grafiken und so verrückte Sachen zu machen, wie, jetzt, wie, wie ich da vielleicht gerade gezeigt habe, dann würde ich auch sagen, installiert euch immer Beta und ladet da ähm, so verschiedene Contributions runter, wie zum Beispiel Superphysical von, von Michael, der bei uns arbeitet, der, der so eine 3D-Engine gebaut hat. Oder ähm, ladet euch noch so andere Sachen rum wie ein Partikelsystem. Und dann kann man damit schon echt tolle Sachen machen. Oder, wenn ihr noch ein bisschen warten könnt, ähm, dann wird es das nämlich bald auch ähm, geben für V4-Gamma. Und während ich hier rede, überbrücke ich schon die Startzeit für V4-Gamma. Und das ist, sieht erstmal relativ ähnlich aus. Ich ziehe es gleich, gleich hier auf den großen Bildschirm. Und das ist auch ein Tool, um mit Nodes Dinge zu programmieren. Und es müsste auch gleich bei euch aufploppen. Vielleicht hast du, Mächtet, aber noch eine Frage in der Zwischenzeit. Ja, also wie lange hast du denn gebraucht, um dir das beizubringen? Das V4 damit ähm, umzugehen, du hast ja schon gerade gesagt, du hast im Studium angefangen. Ähm, ja, das ähm, ging. Wie, also, wie komplex ist das, Und du nimmst mir nicht übel, das Studium liegt jetzt ein bisschen zurück und da war es auch jünger und da war wahrscheinlich das, äh, die Vision auch noch, also die Version wollte ich sagen, auch nochmal eine andere. Also vielleicht noch nicht so ganz ausballdobert. Aber genau, wie kommt man da rein? Ist das so für, für jede Frau und für jeden Jungen, für jeden Mann ähm, gut handelbar? Also, ähm, auf jeden Fall. Also, ich habe vorher schon so ein bisschen programmiert. Damals so mit Flash und Action, ActionScript 2 und 3, also schon ewig her. Aber wusste so grob, so was man halt so was so programmieren ist. Aber V4 war halt echt ein super dankbarer Einstieg, weil man da, da geht es eher um Logik, aber weniger jetzt darum, dass man jetzt wirklich schon erstmal Code schreiben muss. Sondern man konnte da relativ, man kann da immer noch relativ spielerisch Sachen so kombinieren und zusammenklicken. Ähm, und ich kann euch das einfach mal vielleicht äh, mal live sogar zeigen, weil in der Zwischenzeit hat's, ähm, ist es vor vier auch gestartet. Ähm, also der Workflow ist, dass du halt einfach sagst, okay, du hast halt hier sozusagen diesen, diese dunkle Canvas und da klickst du doppelt mal rein und dann kannst du sagen, okay, ich möchte jetzt gerne was, was rendern. Und ähm, in dem, wo ich dann hier draufklicke, erzeugt hier so ein, äh, wird hier so ein Note erzeugt und auf meinem anderen Bildschirm ist gerade auch noch so ein Fenster aufgegangen, der heißt Renderer. Und, ähm, und jetzt habe ich eigentlich schon das, was ich sonst im Code schreiben müsste, was ziemlich viele Linien von Code wäre, in so drei Klicks gemacht. Äh, nämlich habe ich ein Fenster erzeugt, in dem ich mir was anzeigen lassen kann und ich kann das jetzt äh, verbinden mit ähm, verschiedenen ähm, Dingen. Zum Beispiel äh, möchte ich ein, ähm, ein Viereck anzeigen, also ein Rectangle ähm, und diese Rectangle kann ich ganz einfach hier mit zwei Klicks verbinden und zack, habe ich hier in meinem Renderer sozusagen ein Viereck erzeugt. Also das sind so Sachen, die, äh, wenn man das in C-Sharp schreiben würde und in anderen Code-Sachen schon mehrere Zeilen von Code sind und die muss man alles eingeben und kann sich auch verschreiben. Und das ist halt schon echt super dankbar, so mit V4, dass du da halt ähm, da, dass die Sachen so schön verpackt sind. Und man muss sagen, was halt damals schon cool war und jetzt, würde ich sagen, so, na, viel besser ist, ähm, ist, dass die Dokumentation, also gibt halt jetzt für, auch für Gamma schon extrem viele Beispiele, die ähm, einen so den Einstieg erleichtern. Also es gibt ganz viele äh, Beispiel-Patches, die, ähm, die irgendjemand äh, sich mal Zeit genommen hat, für, für uns sozusagen als Benutzer zu erzeugen. Da geht dann so ein Fenster auf und wenn ich dann anfange, hier rumzuklicken, dann passieren mir gleich total spannende Sachen. Und äh, wenn ich rausbekommen will, wie wurde das, wie funktioniert das, dann kann ich mir einfach diesen Code angucken, also diesen Patch und ein bisschen rumklicken, vielleicht Sachen ein bisschen ändern, ein paar Zahlen anpassen und dann passieren auf einmal ganz neue Sachen. Ähm, also ich, zu deiner Frage vielleicht nochmal zurück, also es ist halt, ich fand es extrem, ich war damals im Studium extrem dankbar, dass es halt ähm, erstens so ganz viele Beispiele schon gab und dadurch war der Einstieg echt total, es hat total Spaß gemacht, ähm, überhaupt erstmal reinzukommen in das Programm und, ähm, und es ist halt einfach, wenn man so ein bisschen Angst hat vor Programmieren, so mit buchstaben und code schreiben ähm, ist es halt irgendwie auch einfach schön visuell und man hat man sieht so das programm irgendwie noch mal auf eine schöne art und weise noch so ein bisschen anders und, ähm, und wenn du aber wirklich code schreiben willst und einfach das irgendwie dann, äh, dann wenn du da nicht drum rumkommst oder wenn du einfach da richtig bock drauf hast dann kannst du es trotzdem machen also du kannst dann auch so, ein, so einen kleinen blog aus code schreiben mit c oder es gibt ganz viele .Net ähm, ähm, extensions die du installieren kannst und dann kannst du auch ganz normal Code schreiben und dann hast du das auf einmal dann hier als, als kleinen Block rum und kannst dir sozusagen dein Programm wieder zusammenklicken. Ja, das ist ja sehr visuell, also von daher ähm, ganz anders als das, was ich bisher kenne. Und ich bin tatsächlich gar nicht so doll da drin, aber ähm, für mich wird es viel verständlicher. Ähm, so auf jeden Fall. Vielleicht gibt es ja jetzt auch aus unserer jugend community Fragen. Ich könnte mir vorstellen, dass wir jetzt auch an dem Punkt angelangt sind, der euch am meisten mit interessiert. Also schießt los über Solip oder hier direkt auf Twitch. Und ich lese dann gerne Johannes die Frage vor. Super spannend. In ähm, diesem klicke ich einfach noch mal so ein bisschen rum und zeige euch noch mal so ein paar Beispiele. Ja, das ist ziemlich abgefahren. Also So, genau. Also das ist... Ähm, also so, so habe ich eigentlich auch angefangen mit v zu arbeiten, muss ich sagen. Also ich habe halt einfach mir die ganzen Beispiele angeguckt und, und halt versucht zu verstehen, wie hat irgendjemand da das überhaupt hinbekommen. Und dann habe ich einfach angefangen, das so rumzuwursteln und die Sachen anzupassen und zu ändern. Also das war so mein Einstieg in dieses ganze, in diesen ganzen Bereich. So ähm, gucken, wie andere das gemacht haben und dann kaputt machen und selber neue Sachen draus bauen. Also wirklich so ein bisschen wie, wie Lego eigentlich auch funktioniert. So, das ist ein ganz guter Vergleich, glaube ich. Ja, es erinnert mich auch so ein bisschen letztendlich daran ähm, an das Projekt, was ihr im SUSE-Museum gemacht habt. Ähm, denn letztendlich ist es ja auch so ein Baustein- so also ein baukasten -Prinzip. Ich habe die erste Frage äh, von euch da draußen. Und zwar gibt es äh, zu V4 auch Tutorials, zum Beispiel bei YouTube oder so? Ähm, ja, gibt es. Ähm, wie, das ist hier, wenn ihr V4 zum ersten Mal, also Gamma installiert, ähm, dann geht auch dieser Help-Browser hier auf. Ähm, und da seht ihr dann, ähm, hier seht ihr schon so Tutorial-Videos und wenn du dann hier draufklickst, dann öffnet sich äh, schon mal das erste Video, was, was heißt das, äh, wie heißt das in dem Fall? Ich glaube das ist so die Introduction von V4. Ähm, und da hat sich, glaube ich, Jorek, einer der Entwickler, der hier auch in Berlin sitzt, ähm, glaube ich, mal die Zeit genommen, das halt irgendwie mal herzuleiten, eine Einführung zu geben. Auch teilweise, wahrscheinlich wird auch erklärt, wie du das installierst oder wahrscheinlich in dem Fall hast du das schon installiert, aber wie so die ersten Schritte sind und äh, ich rechnet es gerade hier so ein bisschen lahm, deswegen da habt ihr Jori kurz gehört wahrscheinlich, ich mache hier den Ton aus, genau, also das ist, äh, und hier seht ihr auch schon, es gibt noch eine riesen Auswahl an äh, weiteren Workshops, ähm, seit so ein paar Wochen ähm, gibt es ein ähm, Herrn Nakata, Takuma Nakata, der ziemlich begeistert von V4 anscheinend ist und ganz viele Workshops äh, online stellt, also kleine, so kleine Episoden, wo er sich immer so ein Thema vornimmt und zum Beispiel mal zeigt, okay, wie kann man Sound visualisieren oder wie kann man mit einer 3D-Kamera äh, vielleicht Sachen äh, spannend erzählen oder anzeigen, also eine Kinect zum Beispiel oder so. Also äh, auch zu der Frage, ja, es gibt Unmengen von, von YouTube-Videos und halt, wie gesagt, auch... Ähm, ganz viele äh, Help-Patches, ähm, die oder Beispiele, die halt zeigen, wie manche Sachen funktionieren. Also das sind hier so meine Auswahl. Ähm, und mit jedem, mit jedem, mit der Ex Extension, Nugget, äh, Extension, die du halt installierst, hast du immer noch mal noch mehr Beispiele, noch mehr Einstiegsmöglichkeiten. So. Aber ja, es gibt auch YouTube-Videos, selbstverständlich. Das ist cool, weil das klingt so. Ähm dass man gar keine Angst vom dem Conan mehr haben muss, so ein bisschen. Also für mich, wie gesagt, sieht es eigentlich ziemlich spannend aus. Ähm, wir wollten es euch zum Schluss erzählen, aber wir erzählen es euch jetzt schon. Ihr könnt am Samstag, am 15. August ähm, um 12 Uhr äh, bei einem Workshop mitmachen, nämlich visuelles Programmieren mit V4 Gamma. Ähm, das wird ziemlich cool. Da wird euch ähm, der David was dazu erzählen und mit euch was Kleines programmieren. Und äh, das wird, glaube ich, ziemlich spannend sein. Um 12 geht es los, ihr könnt euch auf jeden Fall noch anmelden. Ähm, ja, wenn ihr noch Fragen habt, stellt sie gerne. Ansonsten nochmal die Werbetrommel berührt für Jugendhakt. Äh, visuelles Programmieren mit V4. Und natürlich für alle anderen Jugendhakt-Events, äh, insbesondere für unseren Hackathon in Halle. Da kommt nämlich ein Teil der Crew von schnelle Bunte Bilder sogar her. Unser Jugendtakt-Event ähm, dort äh, findet im September statt. Ihr könnt euch noch anmelden, auch für Hamburg könnt ihr noch euch anmelden. Und Johannes macht nebenbei sehr coole kleine Striche, beziehungsweise einen kleinen Strich, der hier lustig, fröhlich umher ist. Und genau, man sieht einfach, was er, was er mit V4 alles machen kann. Das ist schon ziemlich cool. Ähm, was gibt es? Ich kenne mich so, so gar nicht, wie gesagt, so richtig aus damit. Ähm, gibt es eigentlich ein, ein ähnliches Programm? Also habt ihr euch bewusst für V4 entschieden? Gibt es, ähm, gibt es ein anderes Programm, was sozusagen viel kommerzieller ist, ähm, was nicht die ganzen Features hat wie V4? Oder ist eigentlich V4 das einzige ähm, Programm, was auf diese Art und Weise äh, ja, Programmieren von visuellen Dingen so leicht macht? Ähm. Also, es gibt auf jeden Fall noch andere Tools. Ähm, was die einen oder anderen kennen, was vielleicht so, so ein größerer Bereich ist, ist halt ähm, so Engines für, ähm, für Games, also Unity und Unreal, die auch mit der Zeit dann irgendwann mal angefangen haben, auch ähm, dann auch mal das visuelle Programmieren zu entdecken. Und ähm, da gibt es dann auch so ähm, verschiedene Ansätze, um visuell ähm, so Sachen ähm, zusammenzubasteln und zusammenzustecken. Das ist, ich glaube, das ist schon so an manchen Stellen so ein bisschen vergleichbar, was bei V4 so besonders ist, ist halt irgendwie, dass es irgendwie, man hat die Möglichkeit, das auch relativ high-levelig zu machen, also dass man sagt, okay, ich will wirklich nur sagen, ich will ein Rectangle haben und einen Renderer und dann klicke ich das zusammen und auf plupp geht auf einmal ein Fenster auf und man hat dann irgendwie ein Viereck. Man kann aber auch relativ tief reingehen und nicht nur so einfache Logiken irgendwie programmieren, sondern sagen, okay, man kann eigentlich so alles wirklich zusammenklicken bis in der tiefsten Ebene. Also in jedem Node steckt eigentlich nochmal ein Node äh, oder nochmal verschiedene Nodes, die dann irgendwie das Programm bilden. Also ich würde sagen, so ähm, wenn man es so richtig nerdig machen will und so richtig auch in so, in so C-Sharp, äh, auch so ein Background hat vielleicht sogar auch und richtig eintauchen will in so äh, komplexe äh, Geschichten, ist V4 auf, hier, auf, hier auf jeden Fall erstmal, ähm, hat so für beide Welten was. Also sowohl das einfache Coden als auch das komplexe. Ähm, ja, nichts gegen Nerds, sind nee, wichtig. Äh, ja, Ey, deswegen sage ich so, <lacht> das, deswegen würde ich auch sagen, so V4 ist halt irgendwie echt so cool, weil es halt einfach so wirklich beide, weil es jeden so abholt irgendwie. Du kannst halt irgendwie, das total einfach irgendwie erstmal ein Einstieg haben, was bestimmt auch in dem Workshop dann Teil sein wird, dass man erstmal ein bisschen sich vertraut macht und erstmal versteht, okay, wie muss man die Sachen kombinieren und was sind Loops und Vorschleifen und solche Sachen. Und wenn man das irgendwie dann so ein bisschen verinnerlicht hat oder eh schon mitbringt, dann kann man auch ziemlich schnell dann irgendwie so richtig in der reihe reingehen und äh, sich mit Delegates rumschlagen und verrücktesten async sachen so. Also äh, auch Sachen, in die ich selber persönlich noch gar nicht so richtig äh, vorgetrunken bin. Also ich habe schon, man kann auch, was also ich relativ viel gemacht also habe, halt irgendwie so Shader schreiben, also alles, was auf der Grafikkarte läuft, so Flüssigkeitssimulationen und solche Sachen. Also ist eigentlich so eine unbegrenzte äh, Umgebung und je nachdem, ob du jetzt Lust hast, eher mit dem Arduino Sachen zu basteln, oder eher Lust hast, irgendwie Musik zu visualisieren, gibt es eigentlich schon echt einen riesen fundus an, an, an Beispielen, mit dem man halt arbeiten kann. Also ja, also wenn immer jemand fragt, so was kann man vor vier machen, sage ich eigentlich immer so, äh, das klingt jetzt so krass werbemäßig, aber ich sage immer alles. Also es gibt wirklich keine Grenze. So. Du musst halt einfach irgendwie dich da hinsetzen und wenn es den Note noch nicht gibt, der das kann, dann, dann schreibst du ihn halt einfach selber. Also. Ja, ist ähm, super. Da, und dann. Für alle, die interessiert sind, eben schreiben ihren, ihren eigenen Note in V4 nächsten Samstag ab 12. Und verändern damit vielleicht auch ein bisschen die Welt und verbessern sie vielleicht mit Visualisierung von Musik oder mit anderen Themen. Johannes, schnelle, bunte Bilder macht ja eben nicht nur das Visualisieren von Musik, sondern wir haben jetzt noch so fünf Minuten maximal, wo du vielleicht noch kurz erzählen kannst, warum ihr eigentlich so viel auch, oder in, in welchen Bereichen ihr auch viel mit äh, die Welt verbessern macht. Magst du uns dazu noch mal kurz was erzählen? Ähm, ja, also gerne. Ähm, also wie ihr gesehen habt, so machen wir oder wie ich auch schon erzählt habe, wir machen halt ähm, ganz viel für so kulturelle Sachen oder für die Wissenschaft. Ähm, also es macht einfach ziemlich viel Spaß äh, mit so Wissenschaftlern sich zusammensetzen oder Kuratorinnen und, ähm, und dann mit denen, irgendwie über, mit denen zu reden und neue Sachen zu lernen. Also zum Beispiel über das Konrad-Zuse-Museum, über Zuse, was der wie so ein Computer funktioniert. Oder wir haben auch eine Installation gemacht für das Wagner-Museum zum Beispiel, wo man erstmal sich mit mit dem Richard Wagner irgendwie auseinandergesetzt hat. Oder eine Ausstellung zum Thema Tanz. Also wir finden es halt ziemlich spannend, ähm, Sachen zu verstehen äh, und zu lernen und die dann so zu übersetzen, sodass das auch ähm, jedermann ähm, irgendwie in der Ausstellung vielleicht irgendwie begreift oder was Spannendes daraus mitnimmt. Und dafür, ähm, ja, was ich jetzt schon ganz viel gezeigt habe, oder was jetzt ja auch so ein bisschen Thema war, äh, benutzen wir ganz viel ähm, halt Code. Aber ähm, manchmal, wenn man sagen, okay, wir Code oder eine interaktive Sache braucht es da in dem Fall gar nicht, sondern vielleicht kann man das irgendwie auch mit ähm, vielleicht eine Illustration besser erzählen oder auch eine Animation, ähm, machen wir auch manchmal so kleine Erklärfilme oder auch so Datenvisualisierung. Und ähm, ich habe mal hier so ein Ding hier kurz mal spontan mal rausgekramt. Ähm, das ist praktisch so ein, hatte immer so einen kleinen Überblick, ähm, das ist in einer anderen Präsentation gewesen, wo man, äh, wo man so sieht, dass ähm, in welchen Bereichen wir dann auch arbeiten oder wie das auch mal aussehen kann. Also das kann dann mal so ein handanimierter, äh, 3 d gemodelter Schmetterling sein, der erklärt, warum es so wichtig ist, dass wir vielleicht, weniger mal den Rasen mähen, damit es mehr Insekten gibt in der Welt und weniger Insekten sterben, was halt voll das Problem ist gerade. Oder das war ein Film, den wir entwickelt haben, zusammen mit jungen Helden, die sich für die aufklären über, die, über den Organspenderausweis und doch jeden ans Herz legen, dass jeder so einen Organspenderausweis haben sollte und warum das so wichtig ist. Oder ein Film über das Grundgesetz und über Gleichberechtigung. Oder auch mal ein Film, der in dem Fall dann auch was Programmiertes beinhaltet. Nämlich ähm, das ist ein Projekt, was wir, das ist ein Dokumentarfilm, der, da geht es um äh, Content Moderator von, von Facebook. Äh, Menschen, die die ganze Zeit da sitzen und äh, gucken, ob man das Bild freigeben kann oder nicht. Bei Twitter oder bei Facebook oder bei Google ähm, oder ob es zensiert sein sollte. Und äh, da wurden wir zum Beispiel angefragt, ob wir für diesen Film, für diesen Dokumentarfilm so Datenvisualisierungen äh, erzeugen, die genau das zeigen. also wie Daten vielleicht in, auf eine, in der Welt durch einen Tweet erzeugt werden, in die vielleicht in die Luft steigen, also wir haben das ein bisschen abstrahiert, und dort vielleicht dann irgendwie hängen bleiben, weil irgendjemand sagt, nee, das geht jetzt nicht ins Netz, sondern es bleibt jetzt irgendwie vielleicht in so einer, in einem Filter hängen, weil jemand sagt, nee, dieses Bild ist, sollte vielleicht lieber zensiert werden. Genau, also, ähm, ihr könnt ja mal vielleicht unsere Webseite irgendwie schauen, schnellebundebilder.de. da seht ihr noch ganz viele so Beispiele. Ähm, und im Kern muss man sagen, so, ja, unser Herz schlägt schon vor allem für, für Themen, die, die Welt schon braucht und die Welt so irgendwie besser machen. Das kann man schon so sagen, ähm, irgendwie die Sachen irgendwie, Sachen erzählen oder erklären oder irgendwie einen Teil dazu beitragen, dass Sachen vielleicht ein bisschen besser funktionieren, so. Und, äh, ja, das ist so ein bisschen, wenn, wenn wir dann ja. Projekte anfangen kriegen, so ein bisschen unser, unser Kompass, äh, für Entscheidungen, welche Projekte wir machen. Ja, das ist ziemlich cool, weil das heißt, dass es einfach noch sehr, sehr viele Dinge gibt, die es zu verbessern gilt und dass es aber auch jede Menge Lösungsansätze und Ideen dafür gibt und wo ganz cool Programmieren, Computer und ähnliches miteinander da verbunden werden können, um so eine Lösungssätze anzuzeigen oder wie du gesagt hast, dir vielleicht so ein bisschen mehr so ein Bewusstsein zu schaffen, wo ihr dann was mit animiert. Finde ich ziemlich cool. Ich, Finde ich, find ich schön, dass ihr heute dabei wart. Ähm, unsere Zeit ist auch äh, fast abgelaufen. Ähm, ich habe tatsächlich aber jetzt noch eine fiese Frage, weil wir gerade schon vom Weltverbessern gesprochen haben. Ähm, gerade diese Lichtinstallation, ähm, an, die du am Anfang gezeigt hast, bei der Elbphilharmonie in Hamburg, ich kann mir vorstellen, da sind ja im Hintergrund ziemlich viele Glühbirnen angegangen und Generatoren. Hm, da habt ihr wahrscheinlich schon die CO2-Bilanz von, von eurem Studio ganz schön nach oben gedrückt, oder? Wie geht ihr denn damit um? Ja, mit einem ziemlich großen schlechten Gewissen ähm, und, und wir versuchen halt einfach, also das muss man auf jeden Fall so sagen, ähm, wenn, man, wenn man in so einem Bereich arbeitet wie wir, äh, Mediendesigner und digitale Künstler, ähm, dann geht das schon schlecht ohne Strom. Ähm, und... Äh, ohne Licht und äh, irgendwie Elemente wie Rechner, äh, gerade schnelle Rechner verbrauchen auch demzufolge auch mehr Strom. Ähm, das ist auf jeden Fall so ein, echt so ein Thema, was wir halt eigentlich so hier täglich diskutieren, wie man da irgendwie welche Stellschrauben es gibt, um, um das so ein bisschen gerade zu rücken. Also ähm, wir arbeiten zum Beispiel jetzt gerade dran, dass wir halt ähm, an der CO2-Kompensation, ähm, dass wir praktisch ausgleichen, jeden Rechner, der hier steht und läuft, dass wir das sozusagen äh, kompensieren, äh, indem wir halt äh, gibt es ja verschiedene Möglichkeiten, also das ist so ein, so ein Thema, eine Stellschraube, äh, an der wir arbeiten. Oder wir schauen zum Beispiel, wenn es irgendwie geht, dass wir halt lieber mit dem Zug fahren, anstatt dass wir also irgendwie in den Flieger steigen. Ähm, Gerne auch mal so einen Nachtzug, äh, wenn es eine lange Strecke ist. Oder wir versuchen halt irgendwie auch dann immer, wenn, irgendwie dem, wenn wir die Museen beraten, mit welchen Beamern man das zum Beispiel machen sollte oder mit welcher Technik, versuchen wir natürlich irgendwie auch immer, zu schauen, dass es halt irgendwie nachhaltige Geräte sind. Also heißt nicht, dass das Billigste, was in einem halben Jahr vielleicht die Huf hoch macht und dann irgendwie ausgetauscht werden muss und dann wieder ein neues Gerät gekauft werden muss, was dann wieder in einem halben Jahr kaputt geht, sondern dass wir auch da gucken, dass halt langlebige ähm, Technik eingesetzt wird, die möglichst nachhaltig und lange da läuft und vielleicht auch in der Nacht ausgeschaltet wird. Also es gibt so tausend Stellschrauben, wir diskutieren da immer weiter und ähm, dann so es auch total spannend, äh, da auch nochmal Input zu kriegen, weil das ist irgendwie wirklich in so, n, so, n, so, n, so n Kleines, leidiges Thema so, ähm, nee, es ist ein Riesenthema, muss man sagen, das ist das Thema unserer Zeit so. Und äh, wir versuchen es natürlich einmal mit den Projekten, für die wir arbeiten, erstmal so ein bisschen gerade zu rücken, dass wir jetzt keinen Quatsch damit machen, äh, keine total sinnfreien Sachen, sondern halt irgendwie, irgendwie Sachen zu erzählen, die, die anregen, dass da vielleicht sinnvolle Sachen in der Welt passieren. Und naja, und dann im Kern versuchen wir halt irgendwo an jeder kleinen Schraube zu drehen um, dass es das alles ein bisschen weniger Energie verbrennt. So. Danke, Johannes. Äh, Schrauben drehen war eigentlich ein ganz cooles Stichwort auch für mich, denn hier allein schon sind drei Scheinwerfer, deswegen ist es auch so heiß. Ähm, Kameras, mehrere Rechner um mich herum und auch natürlich bei philipp drüben. Bei dir sind zwei Rechner, wo mindestens wahrscheinlich beziehungsweise zwei Desktops an ähm, na, Bildschirme wollte ich sagen. Ihr seht, mhm. ich kann schon gar nicht, ganz schön gar nicht mehr richtig denken. Ähm, und von daher würde ich auch langsam diesen Knopf ausdrehen. Johannes, ich danke dir vielmals, dass du dir heute ähm, Zeit genommen hast von Schnelle Bunte Bilder und uns gezeigt hast, ähm, wie Musik visualisierbar äh, gemacht werden kann. Irgendwie dadurch ein Stück äh, den Menschen was Gutes tut, die Musik nicht durch ihr Gehör erleben können, sondern ab jetzt in einigen Konzerten eben durch tolle bildliche Eindrücke. Vielen Dank, dass du da warst. Ähm, ja, das Video hier wird, oder der Livestream wird natürlich auch nochmal online gestellt auf unsere jugend seite Nochmal die herzliche Einladung, euch anzumelden für den V4-Workshop mit David am Samstag. Ab 12 geht's los und natürlich für die anderen Hälften von Ich wünsche euch einen wunderbaren Abend. Ich glaube, ich werde jetzt hier gleich irgendwie zumindest meinen Kopf unter den Wasserhahn halten. Lasst es euch gut gehen. Ich sage Tschüss. Bis zum nächsten Community Talk. Tschüss, Johannes. Ciao. Ciao.